Hey, Dears, Dears, Yo, YMF. Hey und herzlich willkommen zur vierten Folge von Minecraft Revenge 3. Hallo! So, äh, wir haben es eh ein bisschen eingespielt, haben relativ viel Dias gefunden bei Revo. Mal gucken, ob das jetzt auf Revenge auch so läuft. <lacht> Ready, Sicher. 3, 2, 1 und drauf. New. Gleich sneaken, Was? Ah. <lacht> Was denn? Bist du drauf gekommen? Ja. Ich nicht Na Nein, da steht Anmeldung fehlgeschlagen, ungültige Sitzung Jo, ich mach schon unser Eisen grad. LOL. na dann geh runter, geh runter, du musst nicht drauf bleiben, du kannst ja einmal reconnecten Also, sorry? Ja, ja, geh mal runter kurz Okay, ja, yeah, dieses connect. Was spielst du ja alleine, das ist ja Käse mm. Aufnahme, lasse ich weiterlaufen. Ja, zurzeit Zeit. Mhm. Das ist doch kacke, sowas. Willst okay. du auf den Server, aber kommst nicht drauf? Mm. Jetzt ist wenigstens unser Eisen drinnen. <lacht> Super. So, Mehrspielermodus 3, 2, 1 und drauf. Geht's? Ja. Okay, ich. warte, guck mal. Nice. Nicken? Jo. Aber welcher Höhe sind wir gerade? Ich hab das Buch vergessen. 11. Oder? Ah. Ich guck mal. Äh, ja, 11. Okay, ja. Dann können wir noch ein bisschen strippen ein. Mhm, die hier wären cool. Die hier sind echt cool. Alter, warum switcht das bei mir ständig? Oh, hier ist eine Höhle. Waren wir da schon drinnen? Keine Ahnung. Ja, hier steht eine Fackel. Ja, dann war ich wahrscheinlich drin. Hast du wieder nichts gesehen, ja Alex? Ja, sicher. Lol, jetzt weiß ich, wir sind hier rausgekommen. Noch eine Iron, ich hab die Dia-Spitzhacke. Ah, du hast, ne? Cool. Ja, Die hier mal weiter. Mach das. Die Öfen brennen noch, gell? Ja, ja. Okay, dann bleibe ich in der Nähe. Da ist noch drauf. That's TR. Das hab ich nämlich Hey, die sind schon fertig, Brand? Cool. Ich nehme mal alles mit, gell? Ja, das ist, wenn du dich ausloggst und dann wieder einloggst, ist alles fertig. Was, ey? Ja, ah, ja. Cool. Ich hab alles mitgenommen, gell? Jo. Oh. Wo bist du denn da? Ich sehe deinen Namen da drüben. Sneakst du gerade? Ja, mehr, ja. Ja, gut, dann bist du da drüben. Ich End-Sneak mal, gell? da kannst du mal gucken wo ich bin Ja, Siehst du mich? Ja. Ne Rechts von dir sein Ich will wurscht Ich finde keine Dias. Ja, warum denn auch? Jetztige Idee Ja, ja. Okay, nice. Ja, brauchst du Diamanten? Echt mal. Alles nur Mythos, gell? Mhm. Wir müssen auch zu die Händler gehen und ein bisschen handeln. Welcher Händler? Ja, die Dorfbewohner. Die Villager? Ja, die Villager. Wäre zumindest eine Idee. <lacht> Wenn wir der Diaz aushandeln könnten, wäre es besser. Ja, morgen manchmal geht's eh, ja, glaube ich. Nee, nicht im normalen Mode. Okay. Hey. Brauchen wir Iron überhaupt sein. noch? Äh, ja, für später dann. Ich habe 27. Ja, wir, wir brauchen Iron und Amboss. Also für einen Amboss, sag mal so. Ja, okay, ambos geht die Knoblauch aus, Gere. Schon. Ja, ich hab auch noch ein bisschen Iron, so ist das nicht. So, also, okay. Ja, dann. So brauchst man Streetman. Ja, ja, ich bin schon voll dabei. Ja, ihr. Ich glaub, ja. das wird einfach nur eine sinnlose Farmfolge, folge <lacht> Nichts passiert. Ich habe schon Zombies, also vielleicht passiert was. Alex? Hm? Hm. Hm. Nee, egal, wir haben ja... Sind eigentlich ganz gut gefüllt. Jo, neun, neun. Dias habe ich. Also Graver, Netlikern. Bei sieben haben wir übrig. Reicht noch nicht für eine Brust. Machen wir gerade wieder eine. Okay. Jo. Ich hab auch noch Iron dabei. Bisschen. Bisschen. Bisschen. Bisschen. Ja, was ich mich immer fragt, ist warum hier Erde unter der <lacht> Erde unter der Erde ist. Ja, neu. Nice. Ja, warum da Warum hier einfach Erde verbaut ist. Einfach mittendrin. Ja. Müssen wir Geologen fragen. Boah, gibt's doch nicht. Eben Revo gespielt, fast dir gewesen, und jetzt? <lacht> hey du, ist ja Wahnsinn, dass man da keinen Diamanten einfinden oder? Seh dich da drüben. Hey, die fliegen grausig. Die fliegen zwei. Hier ein Zombie links vor mir. Boah, Strip Mine ist so anstrengend. <lacht> ja, ich weiß. Und man findet einfach gar nichts. <lacht> so ist es. Ich glaube, ich, ich gehe lieber wieder zu, der, zu dahin, wo ich die Zombies gehabt habe. Hab auch Zombies hier. Ich finde so viel Redstone, wenn es als Dias wären, wäre Wäre Du musst doch irgendwo eine, eine Höhle sein. Ich höre auf den Zombie. <lacht> Der ist irgendwo vor mir. Come, come, come. Ich bin nah dran am Zombie. Bettle. Hier Die Hier ist die die ist auf Hier ist Ja, 8 Stück. 8 Stück? Ja. Und dann haben wir jetzt 17. 17. Kann das sein, dass unter mir eine Höhle ist. Gibt's ja da das Strip Miner mal zum ist. Erfolg ist. Ja, es ist 8 Deals. Wenn wir jetzt nochmal 8 finden, wäre optimal. Ja, hier Zombie, aber hier ist keine Höhle. Kann doch nicht sein, ey. Alex, lebst du noch? Alex? Ich Alex ist weg. Wo ist der hin? Achso, er hat sich kurz gemutet, okay. Naja, müssen wir halt allein unterhalter da da spielen, wieso auch nicht. Noch kurz sneaken weil welche drauf sind Aber oh, ich glaube nicht dass die hier sind bei uns gibt es doch nicht dass ich hier keine Dias finde ey. plus buddel ich immer genau an Dias vorbei echt nicht da buddelt man sich hier nicht? was ist denn jetzt los alter Ach, kommen sie alle oder was Use I'm Legged. Spielt alleine? Okay. Mit echt gar nichts. Da So, Lapis haben wir schon mal gefunden. Prima. Ich glaube das war unser Gang vom Anfang. Das ist Alex da drüben gewesen? Oh, Alter. Warum mutet er sich denn einfach? Die Sau kann sich doch nicht einfach muten. Ey Leute, ich finde hier echt gar nichts. Jo, jetzt bin ich wieder da. Was hast du gemacht? Ja, ich bin ja kurz unterbrochen worden. Einmal nicht mehr auf und 500 Leute kommen ins Zimmer. Was nochmal? mal? Einmal nicht mehr auf und 500 Leute kommen ins Zimmer. Okay. Ja. Durchgreifen und rausschmeißen. Ja, ich wollte sie rausschmeißen, aber die haben 100 Jahre über nichts diskutiert. Okay. Ich finde nichts, Alter. Ich baue hier Stein über Stein über Stein ab. Ich baue... Ah. Drei Minuten vorbei. Ja, nice. Nichts... Ist... Nichts gefunden, Alter. Ist ja super, oder? Ich hab da gerade eine Höhle angefunden, du könntest zu mir kommen. Eine Höhle? Mit Lava, oder was? Ja, genau, ja. Ich komm hin, ich weiß ja, wo du bist. So in etwa. Hm. Ja, und dann ist die Folge dann irgendwann aus, dann passt das ja gut. Wo bist du? Sneakst du gerade? Ja, warte, ich bin nicht wieder ernst. Da drüben, okay. Ich muss zu mal wieder Items weghauen. Sneakus du noch oder was? Nein, ja, du du. ich sneak nicht mehr. Hi. Hallo, da ist Lava. Das? das? Jetzt ist aber zu hoch, Alex. Echt? Ja. Ist doch früher 14. Geil. Ja, was? hätte ich schon wär. Ja, dann geht da nicht ran, Bein oder so. Hast du hier auch die Tür? Hey, das Obsidian, wir? brauchen wir das? Nein, ich habe schon vier Obsidian. Ah ja, genau. das für Rebo haben wir es braucht. <lacht> mhm. Aber was wir hier brauchen, ist Zuckerrohr. Ja, ist also? echt cool. Nein. Da Irgendwie steht da so ein richtiger Nebel durch meinen Shader gerade in der Höhle, ich weiß nicht warum. Es kommt mir die ganze Zeit leid, im Gegensatz zur Fight. Nice, Diaz noch gefunden zum Glück. Mhm. Alex, kommst du. Ach ne, Schutzzeit für den ist vorbei, geht. Okay. Jetzt müssen wir uns mal in eine andere Richtung bauen, weil hier ist, tauchen ja nicht Dias neben Dias auf. Naja. Ja wahrscheinlich auch nicht, ja. Sicher. In einer Minute. So hinter mir? Warte, ich geh mal da kurz in den Ofen am. Ähm. Genau, bauen wir einen Ofen. Gold habe ich sogar. Ich hab Iron. Iron, Iron, Iron. Oh, ich 7erfuchs Iron. Mal, weißt du, wie lange haben wir noch? Nicht mehr eine Minute, glaube ich. Ja, 30 Sekunden. Wo bist du? Da. Bei die Öfen. Boah, Alter. Ich hau mal kurz meine Items weg. Füll zu viel. Für cover, cover, der Cover, Rebel. Seeds brauchen wir nicht, oder? Das brauchen wir nicht. Seeds. Nö. Wie yeah. du sich Wüste. wüsste? Komm zu dir. Beim Ofen? Nice! Jo! Ich hab 13 Dias und du hast wie viel? 6, gell? 8, glaube ich sogar. 21 Dias, echt? Jo! Da können wir uns ja, wir uns ja äh, zwei Brustplatten machen. Ja, das ist nice, ja? Können okay, wir machen in der nächsten Folge? Alles klar! Gut, Leute, das war's mit der Folge. Erfolgreiche Folge. Ich habe 6 Dias gefunden. Alex hat auch nochmal 6 oder 8. Jo! Danke fürs Zuschauen. Falls die Runde gefahren hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Schaut auch bei Stevie vorbei und dann Tschüss.